Gut, dann erstmal schönen Tag von meiner Seite, eine kurze Vorstellung, ich arbeite in Nürnberg bei Siemens, arbeite da oder habe da ca. 25 Jahre in der Softwareentwicklung für Netz- und Stationsleitsysteme und auch in der Abwicklung dieser Systeme gearbeitet und seit ungefähr zehn Jahren bin ich im Produktmanagement tätig und bin verantwortlich für einen Teil unseres Netzleittechnikportfolios. Bei der Standardisierung arbeite ich konkret in der Working Group 14. Das heißt, das ist die Arbeitsgruppe, die sich mit, ja, mal flopsig ausgedrückt, mit ZIM für Verteilnetze beschäftigt. Das heißt, wir definieren die Erweiterung des ZIM-Modells, die notwendig sind, um ein Verteilnetz beschreiben zu können also die Spezifika für ein Verteilnetz und wir erweitern auch das ZIM-Modell um die ähm, äh, Einheiten, die notwendig sind, um in einem Gesamtverbund äh, eines Verteilnetzbetreibers äh, alle Systeme miteinander zu koppeln. Also die äh, Idee ist, ähm, ich habe Audit Management Systeme, ich habe Asset Management Systeme, ich habe ein Netzleitsystem oder DMS-System. Ähm, ich habe Planungssysteme, die alle miteinander kommunizieren müssen, Daten austauschen müssen, aber auch kommunizieren im Sinne von einem Workflow. Also wenn ich zum Beispiel einen Outage in seinem ganzen, ganzen Lebenszyklus bearbeiten muss, dann ist ein Outage-Management betroffen, es ist ein DMS-System betroffen, soweit ich eins habe, es ist teilweise ein Asset-Management-System betroffen, wenn ich neue Assets brauche. Es ist ein Crew-Management-System betroffen, also es gibt viele Systeme, die in so einer Kette notwendig sind und äh, die Idee äh, der Profile, Messages, die in der WG14 definiert sind, sind genau diese, solche Workflows zu unterstützen. Gut, äh, das Thema meines Vortrags ist jetzt ein ZIM äh, modellierungsbeispiel Ich hoffe, dass das nach der Mittagspause auch einfach genug ist weil das ja immer etwas schwierig ist. Ähm, gut, ich komme nochmal ganz grob auf, auf das, ähm, ja, die Architektur äh, von ZIM äh, zurück, aber nur ganz, ganz kurz. Dann möchte ich an einem ganz einfachen Beispiel mal die Basisbegriffe und Technologien von äh, äh, dem ZIM-Modell äh, erläutern. Äh, das Beispiel ist äh, übrigens aus dem ZIM-Primer von Epri. Äh, das ist vielleicht für... Äh, die die sich noch mehr mit beschäftigen wollen, ein ganz guter Einstieg, weil das relativ gut, ähm, ja, einfach den Hintergrund dieser, äh, wie so eine Modellierung aufgebaut ist, wie man da vorgeht, beschreibt. Gut, und dann ähm, noch ein konkretes Beispiel aus dem Stromnetz. Wie sieht es dann konkret da aus für ein Subset der Objekte, die man da braucht, und noch eine kurze Zusammenfassung? Gut, das Bild haben wir heute früh auch schon gesehen. Ähm, im Prinzip gibt es die drei Teile. Das ZIM-UML, das ist das semantische Modell, also semantisches Modell, das hat mich der Heiko gerade gefragt, wie beschreibt man das jetzt am, am sinnvollsten. Ich erkläre es mal so, ich, um, um, ein, um ein um Objekte gleichermaßen zu verstehen zwischen verschiedenen Personen oder Systemen muss ich ähm, muss ich eine Beschreibungsform finden, die eindeutig ähm, eindeutig fe festlegt, was ich damit äh, damit meine. Und das ist eigentlich das sem semantische Modell. Also ich habe eine Bedeutung beschrieben, indem ich ähm, die Eigenschaften von Objekten beschreibt, die Beziehungen zwischen den Objekten. Ähm, das ist das semantische Modell. Ähm, als nächsten Schritt gibt es dann, oder darauf aufbauen, gibt es dann äh, diesen kontextabhängigen Layer, die Profile, von denen wir auch schon geredet haben. Ähm, das ist dann wirklich das, was ich für eine konkrete Anwendung verwende. Also wenn zum Beispiel ein Outage-Management-System mit einem äh, DMS- oder Netzleitsystem spricht, dann haben die ja ganz bestimmte ähm, ganz bestimmte Anwendungen wegen denen, die sie Informationen austauschen. Zum Beispiel ein Outage-Management bekommt mit, wenn über Trouble-Calls Audits gemeldet sind, die im System selber nicht bekannt sind, weil zum Beispiel diese ganzen Geräte nicht ferngemeldet sind. Also ein DMS-System kriegt ja ein Audit nur mit, wenn das ferngemeldete Geräte sind. Ein Outage-Management-System kriegt natürlich auch ähm, Outages gemeldet über Trouble-Call-Systeme. Ähm, so ein Outage ist aber auch für ein Netzleitsystem interessant, weil natürlich das Netzleitsystem ähm, auch da weitere Maßnahmen äh, ableiten muss ähm, oder entsprechende Vorsorgen tre äh, treffen muss. Und um so einen, das ist jetzt ein. Beispiel Workflow oder ein Beispiel Datenaustausch, um den zu beschreiben, gibt es ein Profil. Also alle ähm, Informationen, die notwendig sind, um zwischen einem Audit Management System und einem DMS System oder Netzleitsystem Informationen im Zusammenhang mit dem Audit auszutauschen, gibt es ein Profil. Anderes Profil ist, wenn ich jetzt wirklich rein Datenaustausch, statischer Datenaustausch, dann gibt es auch auf dem auf DM, äh, auf der DMS-Seite ein, das heißt ein CCDPSM, also äh, Distribution Power System Model. Ähm, was, das ist das Profil, um ein DMS-Netz, ein Verteilnetz zu beschreiben. Das hat dann zum Beispiel Spezifika wie ähm, auch ein Unbalanced netz zu beschreiben, was ich in Europa im Low Voltage Bereich brauche, in den USA auch schon im Medium-Voltage-Bereich brauche. Gut, mit, dem, äh, mit den Beispielen beziehe ich äh, mich auf die oberen beiden äh, Themen, also mit dem eigentlichen SIM-Modell, äh, auf das semantische Modell. Ähm, ich denke, es ist aber auch sinnvoll, wenn ich über Profile einsteige, äh, dass ich einfach das verstanden habe, wie, wie die Grundsätze der Modellierung da sind. Wo ich mich nicht mit befasse, ist ähm, dann der untere Bereich, Message-Syntax. Ähm, das sind im Prinzip die Formate, die letztendlich hinterher die Software interpretieren, auswerten und generieren muss. Ähm, für diejenigen, die mit der Modellierung selber befasst sind oder sich überlegen müssen, wie äh, Schnittstellen ähm, logisch aufzubauen sind, äh, die brauchen sich jetzt erstmal nicht mit dem konkreten Format auseinandersetzen. Dafür gibt es auch Tools, um die solche Formate zu erzeugen. Ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, nachdem das äh, heute früh auch eine Frage war mit dem RDF, ähm, also es, es, wird, es gibt äh, Profile, Profildefinitionen sowohl in XSD als auch in RDF, wobei XSD ähm, wird derzeit äh, im Wesentlichen verwendet, um wirklich äh, Messages zu definieren, also Messages im Sinne von äh, Messages, die ich dann über einen Enterprise Service Bus schicken kann. Und ADF wird im Wesentlichen dafür verwendet, zum Beispiel ein, das Modell eines statischen Netzes in File, auf File-Basis zu, auszutauschen. Also, das sind so die wesentlichen unterschiedlichen Nutzungsbereiche, wobei beides in XML -Formate sind XML-Formate und es gibt einfach. Ja, es gibt Gründe für RDF, es gibt Gründe für XD, äh, XSD, das ja, will ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Gut, jetzt kommen wir mal zu den, zu den, wirklich zu den Beispielen. Das ist jetzt erstmal nur so ein Bild, wie sieht das in einem, ähm, äh, im Enterprise Architect aus. Äh, das ist ein Tool, mit dem man äh, so ein Modell üblicherweise erfasst und äh, dokumentiert und pflegt. Ähm, da gibt es textuelle Beschreibungen auf der einen Seite ähm, und es gibt eine grafische Repräsentation, ähm, um einfach die Beziehungen und die Inhalte dieser, äh, dieses Modells ähm, darstellen zu können. Es ist auch diese Grafik, ist im Prinzip, ähm, wenn man sich mehr tiefer mit beschäftigt, eigentlich die einzige Möglichkeit, äh, ja, das zu überblicken. Gut, jetzt fangen wir mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Hier ist beschrieben ein Kreis auf einem Blatt Papier. Das kann aber genauso gut ein Kreis in einem Netzbild sein oder in einem Geogra also schematischen oder geografischen Bild sein. So ein Kreis wird beschrieben mindestens mal mit seinen Koordinaten. Also ich muss wissen, wo das platziert ist, entweder auf einem Blatt Papier oder in meinem Bild. Und mit dem Radius. Damit habe ich schon mal im Wesentlichen einen Kreis. Dasselbe kann ich ähm, für andere Formen sagen. Also Kreis ist ja nur eine ähm, Ausprägung einer Form. Ähm, ein Rechteck oder ein, ähm, ein Dreieck. Ähm, alle drei haben gemeinsam, dass sie mindestens mal die Koordinaten haben. Ähm, beim Kreis äh, ist speziell, dass er sich durch den Radius definiert, beim Rechteck über die Seitenlängen und beim Dreieck, der hat natürlich, kann natürlich drei unterschiedliche äh, Seitenlängen haben. Dann gibt es noch äh, zum Rechteck das, äh, äh, die Spezialisierung eines äh, Quadrates, wo ich gleiche Längen habe. Das ist jetzt mal so prinzipiell die Voran äh, Vorgehensweise, wie ich so ein Modell aufbaue. Also ich, ich überlege mir, welche Gemeinsamkeiten habe ich zwischen den unterschiedlichen konkreten Objekten, also in dem Fall zwischen einem Kreis, einem Rechteck, einem Quadrat und einem Dreieck und versuche das zu abstrahieren, in dem Fall, indem ich die Klasse Form einführe. Den Hintergrund oder warum macht man das es ist ja oft so je nach anwendungsfall muss ich mehr oder weniger über das objekt wissen also es gibt anwendungen für die muss ich nur wissen dass es überhaupt n formen auf dem blatt papier oder auf, der, auf dem bild gibt andere müssen genau wissen wie die seitenlängen sind also das ist einfach von anwendungsfall zu anwendungsfall unterschiedlich ich meine, bei dem Einfach ein Beispiel ist vielleicht noch nicht ganz so einleuchtender, wenn wir dann mal zu den wirklichen äh, Betriebsmitteln kommen, da ist es noch, ähm, denke ich, noch, noch, noch sichtbarer. Gut, damit habe ich jetzt erstmal ein Objekttyp beschrieben. Ähm, diese Objekte leben natürlich nicht alleine, die stehen in Beziehung zu anderen Objekten und dazu gibt es äh, verschiedene äh, äh, Modellierungsmöglichkeiten äh, oder Modellierungsmöglichkeiten. Äh, modulierungsformen ähm, einmal eine, ähm, eine assoziation im sinne ähm, zum beispiel ein, eine form wenn ich die näher beschreiben will dann brauche ich auch etwas wie farbinformation oder äh, strichstärke strichart ähm, so eine information, muss ich auch nicht bei jedem Objekt äh, selber beschreiben, sondern ich kann die natürlich einmal beschreiben und auf mehrere Objekte anwenden. Ähm, damit entsteht dann ähm, eine Assoziation. In dem Fall kann jetzt ein, eine Form, ähm, hat einen, eine Stilart, mit der beschrieben wird, äh, welche Farbe der Kreis hat zum Beispiel und welche Strichstärke verwendet wird. Ein Stil auf der anderen Seite kann mehreren Formen zugeordnet werden, wenn ich zum Beispiel einheitliche Farbgestaltung, einheitliche Strichstärken für eine ganze Gruppe von Objekten verwenden will. Eine andere Art der Beziehung ist die Aggregation. In dem das ist jetzt ein Beispiel, wenn ich an an single line diagramme also Netzbilder, denke, dann gibt es ja häufig diese, ähm, äh, ja, dieses Konzept von Layern, ähm, die ich beim Zoomen ein- und ausblende oder äh, manuell ein- und ausblenden äh, kann. Das heißt, so eine Form ist normalerweise einem Layer zugeordnet. Ähm, das ist jetzt hier ausgedrückt, ähm, ich kann eine Form einem Layer zuordnen, ich muss das aber nicht. Ich kann auch ohne Layer-Konzept arbeiten, das ist jetzt so die Offenheit dieses ZIM-Modells, wenn ich ähm, so ein Konzept gar nicht habe, dann kann ich auch ähm, ähm, so eine Form einfach äh, nur dem Blatt Papier oder dem Weltbild zuordnen. Ähm, ich kann es immer nur einem Layer zuordnen, das ist mit der 1 ähm, auf Seiten des Layers ausgedrückt. Auf der anderen Seite enthält natürlich, oder kann ein Layer 0 ähm, bis äh, und mehrere äh, Formen enthalten. Ähm, die Aggregation ist ähm, gekennzeichnet durch diese nicht ausgefüllte Raute ähm, auf der einen Seite und das bedeutet auch, dass wenn ich ähm, in dem Fall den Layer ähm, lösche, dann würde ich damit nicht zwingend ähm, äh, die Form löschen weil die Form alleine auch existieren kann. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Composition. ist im Prinzip eine ähnliche Beziehung. Ich kann jetzt einem, einer Form kann ich einen Ankerpunkt zuweisen. Ankerpunkt, da kann ich jetzt zum Beispiel Texte dranhängen, die dann geografisch in Relation zu dieser Form stehen. Also in, in einem gewissen Abstand zu dieser Form auch gezeichnet werden. Ähm, da ist jetzt so, ähm, das ist jetzt gezeichnet durch das ausgefüllte, die ausgefüllte äh, Raute. Das heißt, wenn ich ähm, die Form lösche, dann geht auch dieser Ankerpunkt weg. Warum? Weil der Ankerpunkt alleine keinen Sinn macht, der macht nur Sinn im Zusammenhang mit, mit der Form selber, ohne ohne Verbindung zu einer Form kann ich mit dem Ankerpunkt nichts, nichts anfangen. Gut, und das wäre dann für so ein einfaches Beispiel das komplette UML-Diagramm. Also ich habe in der Mitte ähm, gezeichnet die Form ähm, als allgemeiner ähm, Typ ähm, solcher äh, zeichenbarer Objekte. Ähm, ich habe dann die Spezialisierung, Kreis, Rechteck, äh, Dreieck und dann nochmal eine weitere Spezialisierung das, der, äh, das Quadrat. Natürlich gibt es da mehr, das ist jetzt auch wieder natürlich nur ein Ausschnitt aus dem äh, Spektrum, es gibt natürlich noch mehr Formen. Ähm, dann habe ich ein Beispiel für, ähm, für eine Komposition mit dem Ankerpunkt und eine, ähm, ein Beispiel äh, für eine Aggregation äh, mit der Stilart, äh, mit, mit dem Layer. Und ich habe eine, äh, eine Assoziation mit der Stilart. So. Jetzt kommen wir mal zu einem, ähm, ja, wie, wie geht man vor jetzt bei ähm, einer Modellierung von einem Element des elektrischen Netzes? Ähm, Beispiel ist der Breaker, also der Leistungsschalter. Ähm, der hat bestimmte Eigenschaften, ähm, der kann, äh, kann es ist ein mechanisch äh, steuerbares äh, Device, ähm, das äh, Strom unterbrechen kann ähm, und unter normalen und, äh, und nicht normalen Bedingungen. Und davon abgeleitet oder daraus aus diesen, ja, dieser groben Beschreibung abgeleitet, ähm, kann ich den, äh, diesen Leistungsschalter abstrahieren. Der Leistungsschalter kann durch, äh, durch eine Schutzeinrichtung betätigt werden, deshalb ähm, ist es ein Protection Equipment, also ein Equipment, was irgendwie der, dem Schutz unterliegt. Ähm, das ist ein Equipment, was die Eigenschaft hat, ich kann es öffnen oder schließen. Ist noch eine Verallgemeinerung. Also auch ein Trenner kann ich öffnen und schließen. Einen Trenner habe ich nicht einem Schutz zugeordnet. Es ist ein Teil des physikalischen Netzes, das Strom leitet. Deshalb ist es ein Conducting Equipment. Ein Conducting Equipment ist aber jetzt wieder auch nicht nur ein Schalter, sondern es könnten andere Elemente wie ein Leit eine Leitung oder ähm, Transformator, das sind alles Conducting äh, Equipments oder Transformator-Bindings. Es ist ein Art generisches Gerät, deshalb Equipment, und äh, weil es ein, äh, eine Resource innerhalb des Stromnetzes ist, deshalb Power System Resource. Und ähm, das spiegelt sich dann in dieser Klassenhierarchie ähm, ähm, im ZIM-Modell wieder. Also das fängt bei dem ganz allgemeinen äh, Objekt, identified Object an. Das ist quasi die, die, die, die Wurzelklasse für, ähm, für die meisten ZIM-Klassen. Äh, ähm, dies, diese Klasse enthält so wichtige Sachen wie ähm, eine eindeutige ID denn die brauche ich für alle Objekte, egal ob das jetzt ein Schalter ist oder äh, ein Transformator oder auch irgendwelche äh, logischen Einheiten wie ein, äh, äh, eine Regelzone. Auch die muss ich eindeutig äh, identifizieren. Ähm, die Power System Resource ist dann wiederum äh, eine Spezialisierung, äh, im Sinne des äh, Stromnetzes kann aber sowohl was Physikalisches als auch was äh, Logisches sein. Ähm, und das geht jetzt weiter runter bis zum um Schalter, der halt, ähm, also alle Schalter haben gewisse Attribute gemeinsam. Ähm, und ein, Pro äh, ein Protected Switch hat äh, nochmal zusätzliche Eigenschaften, die ich für die, äh, aufgrund der, äh, der äh, Schutzeinrichtungen brauche. Und ein Leistungsschalter hat noch ganz spezifische Eigenschaften, weil der halt ein gewisses Verhalten hat, wenn man den einschaltet oder ausschaltet. So, wenn ich aber jetzt, weil das auch heute früh die Frage war, mich nicht mit dieser ganzen Hierarchie beschäftigen will, also das ist einfach abhängig von der Anwendung. Wenn ich zum Beispiel in einem... In, in, in einer Netzanalyse muss ich einen Schalter kennen. Ich muss nicht wissen, ob der äh, äh, von dem Schutz äh, angeregt wird. Ich muss eigentlich nur den Zustand, den Schaltzustand quasi kennen. Das heißt, ich muss wissen, da ist in der, im Netz ist an der Stelle ein Schalter drin, den ich auf und zu machen kann. Aber ich muss alles Weitere muss ich nicht wissen. Das heißt, für ein Profil, was äh, nur für eine Netzanalyse äh, notwendig äh, verwendet wird, wird man sich wahrscheinlich ähm, auf die Ebene Switch begeben, weil alles drunter interessiert mich nicht, das was drüber ist, ist eh enthalten. Also das sieht man ja dann im Profil, sind dann alle ähm, Attribute, die ähm, ja, mitkommen von den, äh, von den äh, äh, höheren Hierarchien, sind ja mit dabei. Auf der anderen Seite, wenn ich ins System betrachte, das muss natürlich sehr wohl wissen, wie sich so ein Schalter verhält, das muss also unten wissen, dass es ein Breaker ist. Also das kommt mit der Information, dass es ein Schalter ist, kann ich ins System nicht betreiben. Und das ist die Antwort auf das, was, ja, es hängt einfach davon ab, wozu ich es verwenden will oder muss. Gut, jetzt haben wir einzelne Elemente in einem Stromnetz. Also in der Form würde ich dann einen Transformator und so weiter äh, beschreiben. Ähm, ein Stromnetz zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass es eine Topologie hat. Das heißt, ich muss wissen, wie die einzelnen Elemente miteinander verbunden sind. Ähm, das ist jetzt hier auch mal an einem kleinen Beispiel dargestellt. Äh, ich habe auf der einen Seite äh, links einen Leistungsschalter, ich habe rechts einen das heißt AC-Line-Segment ist quasi ein Leitungsstück oder ja, eine Leitung und ich habe eine Last, also entweder an ein, ein, ein Versorger oder also irgendein ein Stromabnehmer und die sind natürlich miteinander topologisch verbunden. Wie macht man das im SIM? Dazu gibt es einmal die Connectivity-Nodes, das sind im Prinzip Anschluss- Knotenpunkte, an denen ich äh, was anschließen kann. Ähm, das ist hier in der Mitte unten gezeichnet, der ähm, ausgefüllte Kreis. Ähm, dann hat jedes ähm, Betriebsmittel hat Anschlusspunkte. Also es hat zum Beispiel ein Schalter, hat zwei Anschlusspunkte, immer an jeder Seite ein. Eine Last hat einen Anschlusspunkt. Ähm, eine Leitung hat auch an beiden Enden einen Anschlusspunkt. Und über diese Anschlusspunkte oder diese Anschlusspunkte werden mit äh, diesem Connectivity-Node verbunden und damit ist die Topologie eindeutig beschrieben. Also ich weiß, auf welcher Seite das angeschlossen ist, äh, was die Nachbarn sind. Ähm, ja, das ist so das einfachste Modell. Und äh, jetzt haben wir noch ein Beispiel und ähm, ja, ein bisschen... Äh, komplexeres, wie das aussieht, wenn ich mehrere Abzweige habe. Also in dem Fall habe ich eine Sammelschiene bei 17 kV und habe da einen Generator dran und habe jeweils drei, habe Abgänge jeweils nach 33 und 132 kV, wo ich einmal wieder eine Last dran habe oder eine Leitung und halt da in ein Nachbarnetz kopple. Wenn man jetzt guckt, was gibt es dafür in Sim? Ähm, Breger hat man ja schon. Äh, der Generator, das ist in ZIM die synchrone Maschine. Ähm, Sammelschiene, das ist eine Bassbar-Section. Äh, Leitung, AC-Line-Segment. Und ein, äh, eine Last ist ein Energy-Consumer. Gut, und dann kommt dazwischen noch der Transformator, der ist ähm, als eigenes Konstrukt schon ein bisschen komplexer, weil der besteht ja ähm, auch aus äh, zwei oder mehreren Windingsspulen äh, äh, äh, oder ja, wie heißt es auf Deutsch? Das ist manchmal schwierig, das Wicklungen, Wicklungen richtig, Wicklungen. Ähm, und bildet aber zusammen dann die Wicklungen zusammenbilden einer ähm, Einheit äh, der Transformator. Ähm, ja, ich erwähne es noch, das ist äh, vor ZIM15, äh, war das so modelliert, heute sieht es ein bisschen anders aus mit dem neuesten Modell, aber es ist ähnlich geblieben. Gut, dann um, um so, einen, äh, so einen Netzbereich zu beschreiben, brauche ich normalerweise auch noch irgendwelche Container für ähm, ja, logische organisatorische Gruppierungen, zum Beispiel Spann die Spannungsebene, also ich muss ja wissen, in welcher Spannungsebene äh, der Abzweig liegt. Ähm, ich will normalerweise auch wissen, zu welcher Substation gehört er. Ähm, ja, Und weitere können auch geografische Areas sein, also da gibt es beliebige ähm, Gruppierungsmittel oder Gruppierungsmöglichkeiten, äh, die man da nutzen kann. Gut, und jetzt wieder an dem ähm, Beispiel, das ist jetzt nur unten an dem... Ähm, bei, bei, dem, äh, bei der Einspeisung äh, äh, dargestellt, ähm, auch der Generator hat natürlich einen Anschlusspunkt äh, und der äh, Leistungsschalter hat die zwei und ähm, über den Connectivity-Node dazwischen sind die beiden, also der Generator mit dem Breaker verbunden. So, und jetzt gucken wir uns das noch an, wie es jetzt, ohne dass ich das wirklich so zeichnerisch mit dem Netz darstelle, wie sieht das aus. Unten, das ist, denke ich, noch erkennbar, die, die Synchrones Maschine, also der Generator hängt über, über diesen Connectivity Node und wieder dessen Anschlusspunkt an dem Schalter. Dann wird es interessant mit der Bassbar section die BASPA-Section, die hat auch einen Anschlusspunkt, obwohl man, wenn man das Ganze in physikalisch kennt, immer geneigt ist zu denken, die hat ja mehrere Punkte, wo man das anschließt, aber in Realität, egal wo ich das anschließe, ist es an der Sammelschiene angeschlossen, das heißt auch aus ZIM-Sicht hat eine bassbar nur einen Anschlusspunkt und, an diesen, und dieser Anschlusspunkt hängt wieder an einem, einem Connectivity-Node und daran alle, ähm, ja, in dem Fall Transformer-Windings Wicklungen, die dann in die anderen, in die unterlagerten Spannungsebene runterregeln gut und bei den anderen Elementen ist es ähnlich also man muss einfach mal dieses Prinzip mit dem Connectivity Note, den Anschlusspunkten verstanden haben, dann ist das das Schema immer wieder das gleiche. So, und in dem Fall haben wir jetzt auch noch ähm, den äh, Base Voltage, das ist auch eine, ähm, eine Eigenschaft, äh, um den Objekten äh, um zu spezifizieren, äh, was ist die, äh, die Nennspannung von den äh, von den Betriebsmitteln. Gut, also ich möchte jetzt eigentlich in der die, die Zusammenfassung gar nicht mehr so groß äh, vortragen, weil ich denke, wir haben jetzt die, ähm, ja, die Basiselemente in den Vorträgen schon überall ähm, äh, erwähnt. Und, ja, ich denke, wichtig ist immer wieder zu wiederholen, das, was der Herr Rüdiger auch immer gesagt hat, äh, auch gesagt hat. SIM ist, ist ein Lösungskonzept, das ist nicht ein Satz von Standards, also ich muss einfach die, die Methodik dieser Modellierung verstehen und, ähm, ja, entsprechend äh, meine, äh, für meine Problemstellung die, äh, die Elemente aussuchen. Gut, das wäre es von meiner Seite. Ja, Henriette, vielen Dank für die anschauliche Darstellung, wie man sowas modelliert. Ich glaube, das war doch sehr, sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, wir haben uns da auch alle wieder irgendwo gefunden in diesen Containern mit der Spannungsebene und so weiter. Es erinnert einen doch, doch, sagen wir mal, sehr auch noch ans Studium, wie das so war in der Energietechnik. Ähm, ja, zu dem letzten Satz, es äh, ist mehr ein Lösungskonzept, vielleicht ist es ein Standardlösungskonzept. Gibt es Fragen dazu? Vielleicht ganz kurz, weil wir sind ein bisschen hinten dran mit der Zeit. Ein, zwei Fragen können wir sicherlich gestatten. Ja, Sie hatten ja erwähnt, dass zwischen ZIM 14 und ZIM 15 gab es ja größere Änderungen in der Beschreibung des Transformators. Ja. Wie sieht denn das generell aus mit der Abwärts- und Aufwärtskompatibilität zwischen verschiedenen Versionen? Ich glaube, wir sind ja offiziell bei ZIM 16, ZIM 17 liegt in der Schublade. Wie sieht das eben aus, wenn ich ein fertiges Profil habe? Wie kann ich das benutzen, aufwärts und abwärts? Oder, und dann auch praktisch, wie kann ich es updaten, wenn ich jetzt in meinem Enterprise-Architekt habe, ich quasi mein Profil als Basis ZIM-15 und möchte jetzt quasi die Basis ändern auf ZIM-16. Gut, ähm, das ist natürlich ein heißes Thema und <lacht> auch immer wieder offene Frage. Ähm, also erstmal muss man sagen, da, ähm, da gibt es noch viel, nicht viel Automatisierung. Mit ähm, einem Werkzeug wie dem Enterprise Architect kann ich natürlich relativ schnell einfach herausfinden, was sind die Unterschiede der beiden äh, äh, Versionen. Ähm, aber letztendlich muss ich, wenn ich jetzt ein Profil implementiert habe, und das ist ja eigentlich das Wesentliche, ich meine, die, die Profile, die sind ja dann in der neuen Version da. Das ist ja eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, dass ich meine Software darauf anpassen muss. Und. Ähm, die Software, da muss ich halt wissen, was ich geändert habe. Also, das ist einfach so. Also, ich weiß nicht, die Tanja will noch was dazu sagen. Ich wollte nur dazu sagen, wenn man ein Profil schon implementiert und im System hat, so lange es läuft. Ja, okay. also im Grunde kann man es. Angenommen, ich hätte jetzt quasi ein Profil in ZIM 14 erstellt gehabt, hat mein Transformator beschrieben und möchte jetzt ihn in ZIM 15 beschreiben, mein Profil mehr oder weniger aber gleich lassen. Da brauche ich ja jetzt äh, quasi die, die neuen Klassen, die dort definiert wurden und muss ja auch neue Assoziationen setzen. Wie kann ich das wirklich praktisch umsetzen, so etwas, ohne mich komplett neu äh, quasi auf den Weg zu machen, mein Profil noch einmal äh, mit ZIM 15 als Basis zu erstellen? oder muss ich es einfach machen? Ja gut, also wie schon gesagt, die, die Tools die bieten schon Möglichkeiten, um das Dell Delta rauszufinden und das ist eigentlich das Wesentliche. Also ich muss halt wissen, in meinem Profil habe ich die und die Objekttypen drin und welche Objekttypen haben sich überhaupt geändert? Also es das heißt ja nicht, dass alles sich geändert hat, sondern in dem Fall ist, zum Beispiel, ist gerade der Transformator, das ist halt gravierender geändert worden. Das heißt, ich muss mal herausfinden, welche Objekttypen sind betroffen und dann muss ich für die Objekttypen herausfinden, was hat sich geändert. Das bleibt einfach nicht, äh, es geht nicht anders. Also da gibt es keine Magic, die äh, von einer Version zur anderen diese Modellierung äh, äh, äh, hebt. Also man kann es auch vergleichen, ich weiß nicht, ob Sie Softwareentwicklung kennen, das ist ähnlich, wenn ich... Äh, Software entwickle, ich habe ein Datenbankschema ähm, und beim nächsten, äh, bei der nächsten Version habe ich ein anderes Datenbankschema äh, und ein anderer hat eine Applikation, das genau auf dieses Schema drauf mhm. zugreift, dann ähm, habe ich einfach ein bisschen Arbeit. Also okay. das, das Schöne ist wirklich, ich habe da auch Tools, die, die mir da schon helfen. Ich denke, das ist äh, einfacher, als wenn ich einfach nur ein Excel-File oder irgend sonst was habe, ähm, aber es ist natürlich auch Arbeit dahinter. Darf, darf ich da noch ganz kurz auch darauf antworten? Die Frage ist ja, warum wollen Sie das äh, tun, wenn Sie es äh, einmal definiert haben? Die meisten Projekte ähm, fangen irgendwann mit einer ZIM-Version an, die zum dem Zeitpunkt zum Projektstart zur Verfügung stellt. Und äh, erstellen das ZIM-Modell und müssen natürlich auch Ihre Systeme ertüchtigen, mit diesem ZIM-Modell, oder zu kommunizieren. So. Bis das Ganze mal in Betrieb ist, gibt es definitiv die nächste ZIM-Version. Und wir sind ja alle gerne Leute, die das Neueste haben wollen. Und wenn es nur das Neueste ist, aber manchmal sind auch Sachen drin, die durchaus brauchbar sind, weil sie vielleicht vorher nicht da sind. Ähm, die können Sie in Ihrem Modell unter Umständen auch als private, als mit neuen private Erweiterungen reinmachen, mit Ihrem ZIM-Vorgängermodellkern. Die Frage ist wirklich, wann lohnt es sich dann, Ihr gesamtes Modell umzustellen auf eine neue Version, das ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Die meisten bleiben wirklich auf der Version, die sie haben, für lange Zeit, auch wenn sie immer sagen, oh, wir wollen was Neues haben, aber nur wenn wirklich der Druck so groß ist, weil ich jetzt irgendwie was Neues machen muss und neu extern kommunizieren muss, dann kann ich mir Gedanken machen, ob da ich wirklich auf eine neue Zim version gehen muss oder will. Okay, jo, Dankeschön.